Spooky, wie das alles reinläuft, äh, die äh, Schrift. Hm. Und die ganzen Leichen. Das gab es irgendwie in keinem anderen Nintendo-Spiel, <lacht> habe ich das Gefühl. Äh, es gab noch Leichen im ähm, Nachfolger in Metroid 4. Alter, stimmt. Mhm. Aber hier von Menschen. Es gibt sogar noch, es gibt sogar noch äh, Leichen in <lacht> Metroid 2-Fan-Remake. <lacht> äh, was? Wir haben nicht darüber geredet. Ja, Super Metroid. Ähm, ja, na, so komplett abgeschliffen. Daniel kennt dieses Spiel irgendwoher. Es, es könnte sein, dass wir zum Anfang es des Jahres... sehr bekannt vor, ja. ja. man könnte meinen, wir hätten zum Anfang des Jahres äh, schon mal versucht, einen Race aufzunehmen, aber ist dann doch nichts geworden. Wir haben es dann beendet und... Okay. Ja. Ich habe dir die Steuer übergeben. Was? Nein, ich habe die Steuer... Das stand... Okay, ich hab doch die Steuerung. Ja, und, ähm, äh, wie heißt es? Ähm, ja, wurde nichts draußen, da haben wir gesagt, ey, oder hab ich gesagt, ey, ähm, Nintendo Switch Online ist da, wir können Super Metroid jetzt theoretisch abwechselnd spielen, und so also machen wir das auch. Jeden Part, mhm. äh, hat mal der andere die, äh, Steuerung, die, die Kontrolle, und, ja, starten wir ins Abenteuer, wollen wir nicht so viel Zeit verlieren. Genau, und das funktioniert alles auch ziemlich gut tatsächlich. Es gibt keine Delays, wenn man eine gute Verbindung hat. Und das ist die größte Lüge ever. Ja. Das ist das Spiel und sagt. Also das Lustige ist, Daniel sagt gerade, ähm, es läuft eigentlich ganz gut. Dabei hatten wir gerade beim ersten Versuch massive äh, technische Probleme. Ja, aber es getestet, ich meine, vom Gameplay als wir es getestet haben, lief ja alles super. Ja, das stimmt. Und ich habe letztens mit einem Kumpel äh, Mario World gespielt. Mhm. Das ist schon cool. Und ich glaube auch, diese technischen Fehler, die kamen von meinem PC und nicht von der Switch. Ausnahmsweise. Was? Ja, von mir auch ein mhm. bisschen. Ich meine, ich hatte irgendwie ich hatte die ganze Zeit eine schlechte Verbindung aus irgendwelchen Gründen. Ich auch. Jetzt habe ich auch wieder eine gute. Ich weiß aber nicht, wie, wie das zu erklären sein soll. Ja, ähm, hier. Wir haben gerade eben gesehen, wie Samus äh, äh, Mama Brain tötet. Das war einfach eine Nachstellung von Metroid 1 und das hier ist gerade die Geschichte von Metroid 2 für den Gameboy oder für den PC oder für den 3DS Ich da muss das Auge aus. Vor allem was ist mit ihrem anderen Auge? Ist einfach weg wegen der das Ist nicht, schon das ausgestochen. Sieht man einfach nicht wegen der Blendung. Ja. Hm. Der SNES hatte so viel Power, das konnte er alles darstellen. Ja, es hat nur für ein <lacht> Auge gereicht. <lacht> ja. Und die ist sie so seltsam schmal. Ja, keine Ahnung, da war sie noch nicht so... krass. Ja, äh... An, da, an dieses nervige Klatschen erkennt man, denke ich, auch das mehr, dass wir gerade über den Online-Dienst spielen. Ja. Am besten wäre es, wenn wir irgendwie die, äh, Hände nicht unbedingt ja. haben. <lacht> Ich war gerade besessen Ich meine, ich mein, die versch äh, verschwinden sowieso. Und man kann super, ähm... Hilfreich dem Anderen zeigen, was man machen soll, wenn er nicht mhm. weiß, was los ist, aber ähm, Ja, im Bild sollten sie nicht sein Nee, halt echt nicht Oh nein, die Seriestation ist unter <lacht> Unter Beschuss weißt, was ich aber schade finde? Dass man nicht die Hintergründe wechseln kann, wie bei dem sns Mini. Das wäre cool gewesen uh, dann müsste, müsste man nie wieder einen Rahmen stellen. Oh, jetzt geht, die, jetzt geht die Verbindung wieder runter bei mir. Äh, aber immer immer an dieser Stelle mhm. wahrscheinlich. Ja, und... Ja, kümmern wir uns um die Serious-Station hier mal. Was, was hier mhm. wohl passiert ist. Ich meine, ich kenne das Spiel halt wirklich gar nicht eigentlich. Bis auf den Race. Und äh, weil ich das Spiel nicht kannte, lief das halt überhaupt nicht gut. Mhm. Und ich habe mich auch nicht gut angestellt und bin dann noch irgendwie schneller gewesen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen Blut. Nee, die schlafen nur. Jetzt nicht mehr, jetzt sind sie tot. <lacht> ja, jetzt schon. <lacht> Und so random äh, Samus äh, in so eine Raumstation. <lacht> ja, wenn sie wirklich geschlafen haben, dann sind sie aber jetzt wirklich tot. Ja. Oh, das ist das Metroid. Ja, Namensgebendes Spiel. Mit Metroid 4 gab es keine Metroids. Echt? Oder? Ich weiß nicht. Ich habe es nicht komplett durchgespielt, aber zumindest bis zu einem sehr schweren Zeitpunkt des Spiels es keine. Ich meine, das war immer so ein lustiger Funfact, den Leute raushauen, wenn, wenn es um das Spiel geht. Oder war es ein anderes Spiel? Ich weiß nicht. Ich verwechsel da glaube ich irgendwas. Ähm. So. Ich überleg gerade welche, okay. welche. Ich war übrigens sehr fasziniert davon, dass du, als du gesagt hast, man kann hier nicht sterben. Ja, man kann hier echt nicht sterben, oder? Ich, ich glaube, man kann nicht sterben, weil der nicht so oft angreift. Und oh, nee, warte, ich muss noch warten. Und jetzt kommt er mhm. von hinten und er kann einen nicht treffen. Ja, das dachte ich aber immer. Das ist ein Treff. Ich glaube, er kann einen so. wegkicken oder so. Nee, also das ist halt, so wie ich das verstanden habe, ist das einfach nur ein Frame von äh, Ridley, der der äh, gest gestretcht wird in verschiedene äh, Größen zu verschiedenen Zeitpunkten. Ja, also, also... Daniel, weil ich möchte jetzt bestimmt wissen, was ich meine, sowas wie Keyframes. Genau. Mhm. Nur halt beim SNS. <lacht> ich glaube, dafür, ich glaube, das hat auch dieser krasse äh, Mode 7-Dings da gemacht. Das ist einfacher. Ist schon cool. ist. Das ist halt allgemein technisch äh, ist das Spiel halt wirklich ziemlich gut gewesen. Aber ich meine, das da. Mhm, das Spiel ist auch schon ziemlich krass. <lacht> Ja, das Spiel ist wirklich. Schrägen. Das Spiel ist wirklich eine Perle vom äh, ja, Super äh, Nintendo. Immer noch bis heute ja. einer der beliebtesten äh, Spiele für Super Nintendo. Und vermutlich auch eines der besten. Vielleicht schon manchmal auch der Alter, beste. Ja. ja, und das ist Planet Sebes kennen wir aus unserem allerersten Abenteuer, Metroid 1. Oder Zero Mission. Je nachdem wie man es will. Da landen wir jetzt. Bist du dir sicher? Ja. Ich, ich, ich glaube, das wird ziemlich gefährlich. Ja, es wird gefährlich, aber was sollen wir machen? Das stimmt. Die Area sie, Nein, das sollte ich nicht machen. Wir, ist, äh, ja, wir sind immer nach links gegangen. Mhm. Ja, ich. man ist auch nach links gegangen, aber ich, mu ich, ich muss einfach das machen, was man, was man einfach machen soll, wenn man andere Videospiele gespielt hat, und zwar immer nach rechts gehen. Das ist halt... Interessant, mm -hmm. ja. <lacht> ja. Und wir können hier überall lang gehen und, und so. wir können so schießen, das ist natürlich auch super. Mm -hmm. Und hier bin ich immer der Meinung gewesen, dass man da lang kann, aber ich glaube, da geht's geht's echt nicht lang. Und Überhaupt nicht? Das, das sieht halt so komisch ich, platziert oder, oder aus. Oder so ist das später speziell. lang? Ich weiß es nicht. Okay, hier können wir noch nicht lang, weil wir uns nicht ducken können. Und ich glaube, hier gibt es eine Speicherstation. Nee. Weißt du, wovon ich aber Angst habe, ähm, und das habe ich schon vom Spiel gehört, die Walljumps. Äh, ja. Aber die braucht man nicht oft. Ja, aber ich, ich, ich kann die irgendwie gar nicht. Ich glaube, man braucht wie, die nur an einer soll. Stelle, und zwar, wo man die Walljumps beigebracht bekommt. Lol. Ansonsten. Da ist was ansonsten dran. sind die nicht verpflichtend. Aber man kann <lacht> extrem viel machen und... Ja, wer im Intro gut aufgepasst hat, wird vielleicht diese Stelle kennen. Und da wir ja auch auf Sebes gelandet sind, und man vielleicht, wenn man das äh, den ersten Teil kennt, kann man sich sehr gut vorstellen, äh, wie das genau aussieht. Weil, ich meine, man ist genau denselben Weg entlang gegangen in Metroid 1, mehr oder weniger. Ein bisschen anders, aber schon sehr ähnlich. Ist schon sehr, sehr cool gemacht, muss man sagen. Ich finde es auch ziemlich cool. Nur, dass dieser Teil hier komplett anders ist. Der, ist, der hat nichts mit Metroid 1 zu tun, tatsächlich. War doch nicht sogar... Ich, ich bin mir nicht sicher, was da genau war. Vor allem, An dieser Stelle. man landet ja hier, aber eigentlich ist das Gebiet vom Mother Brain äh, im ersten Ableger auch irgendwo hier oben links, so in der Karte, etwa. Hm. Also, die Verbindung ist so minimal gegeben. Aber egal, es ist, es ist cool, man sieht alte Gebiete wieder. Und man findet den Morphor an derselben Stille und. Ich glaube, wir werden beobachtet, Daniel. Wer das wohl sein könnte? Ich bin mir nicht sicher. Also, vielleicht ist es Miyamoto. Der <lacht> lebt nicht mehr. Was? Konfirmt, Leute, Miyamoto lebt nicht. Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Oh. <lacht> äh, ja gut. <lacht> das, ist, das ist ziemlich deep. Mm. Ah, Misse. Oh, stimmt, das war auch so eine Sache, die ich, ähm, äh, auch generell so ein paar andere Sachen, ähm, man braucht fünf Bissers für eine Tür oder allgemein man muss Select drücken, um durch das Waffen Das finde ich... In Zero Mission dann ist es viel besser. Ja, wobei es gibt hier auch mehr, es gibt tatsächlich hier auch noch mehr Items, die man darüber auswählt. Und hier muss man aufpassen, am Anfang verschwendet keine einzige Missile, weil es ist so schwer hier an Missiles zu kommen. Und ihr müsst diese fünf Missiles verschwenden, die ihr bekommt. Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Ja und das passiert <lacht> tatsächlich, ich glaube, das ist halt am Anfang das Problem. Die ersten zwei, drei Male muss man wirklich extrem behutsam damit umgehen, weil Missiles bekommt man echt kaum. wie also mit Resident Evil und der Munition. Ja, gegen Ende des Spiels wird es immer ein bisschen einfacher hier wirklich. Da hat man immer ein bisschen sehr viel Überschuss. Aber Super Metroid kenne ich selber ja gar nicht komplett. Das ist ja auch sehr interessant. Also keiner von uns kennt es komplett. Ich kenne das Finale. Ich kenne den finalen Bosskampf und alles. Aber ich kenne ähm, bis zu einem Wassergebiet im Spiel kenne ich das Spiel, aber danach kenne ich das Spiel nicht mehr bis zum Endboss. Und ich weiß nicht, wie viel da kommt. Oh, und auf einmal sind da äh, die Piraten. Und jetzt mhm. kriegt ihr doch äh, Missiles. Ja, jetzt? Jetzt aber, sind sie da. Mh, aber eben halt nicht und da muss man halt aufpassen. Weil sonst wird das echt... Sonst nervt das. Also es ist glaube ich schneller. Ich kann es euch äh, versichern. Es ist glaube ich schneller, wenn ihr äh, einfach ähm, das Spiel neu beginnt und äh, das neu versucht, anstatt nach Missiles zu suchen. Ich glaube, ihr seid dann äh, dennoch schneller. Ich bin mir da relativ sicher. Ja. Vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich glaube schon. Ich behaupte ich behaupte das mal und ich stelle mich gerade hier verdammt schlecht an. Darf ich das anmerken? Das <lacht> passt schon. Man kann ja auch ziemlich gut Walljumpen. Ja, äh, Walljumpen ist hier verdammt schwer. Warte mal, ich, ich probiere es mal. Wall, walljumpen ist halt ein richtig krasses. Äh, Tool, um einfach richtig gut äh, voranzukommen. Man kann auch so viele Sachen holen durch Walljumps, das ist unglaublich. Aber ähm, wie man sieht, ich bin kein Pro damit und außerdem mit den Joy-Cons ist das scheiße, weil man hat halt ähm, kein Steuerkreuz bei den Joy-Cons. Mhm. Eine Sache, die ich an der Switch nicht mag tatsächlich. Warum gibt es kein Steuerkreuz? Es sind, sind Steuerknöpfe. Ich verstehe es nicht. Stimmt ja du hast ja Joy-Cons? Mhm. Vor allem die sind auch die noch so weit dir? auseinander die Knöpfe, was soll das? Das fühlt sich so falsch an. <lacht> driften die Joy-Cons bei dir? Was? Ob sie Joy-Cons bei dir driften. Also äh, wenn die Kamera sich zum Beispiel von selbst bewegt. Ähm, nee, das macht mein Video Pro Controller mein Nunschuck. <lacht> Aber nee, ich hab ich hab noch ich hab, äh, ich hab zwar Mario Kart 8 äh, Deluxe, aber ähm, dürften tun sie immer noch nicht. Ich tut mir leid für diejenigen, die das gerne sehen wollen. Ihr könnt es bei Daniel sehen, wenn er wenn Daniel mal dran ist. Ja. Das ist doch auch was. Ich weiß gar nicht, ob man hier lang soll. Ah doch, ich, ich doch ich weiß noch was hier ist. Nee, ich habe was anderes erwartet. Die Karte Du hast du, du dachtest, hier wäre der, ähm, mhm. die Bomben für den Morphball, ne? Ja. Äh. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ich habe aber was ich habe aber was anderes erwartet, was aber auch jeden Moment kommen müsste. glaube ich. ich. Ich bin nicht sicher. nagelt mich nicht drauf fest. Hoffen wir es einfach mal, wenn ich dann bist du halt schuld. Nein. <lacht> dann wird sich das alles verfolgen. <lacht> Bitte nicht. Ich bin doch noch so jung. Okay, ja, wir haben jetzt Missiles und ähm, den Morphball. Unsere neu gewonnenen Fähigkeiten die brauchen wir natürlich auch, weil hey, das ist Metroidvania. Ich meine, ich meine, mhm. welches Spiel kann von sich behaupten, dass, dass es einen eigenen äh, Genre Begriff hat? Ähm. Castlevania. <lacht> ja, aber das sagt man doch auch Metroidvania, ja, oder? Ja, Metroidvania ist eine Verbindung aus Metroid und Castlevania. Metroidvania. Ah, lol, das habe ich... Ja, <lacht> Ja. <lacht> Jetzt, wo du sagst... Aber Metroid hat den... Hat, äh, äh, ist, der, ist der Anfangsbegriff, also... ha, Das ist das, was ich erwartet habe. Ah, doch... Ja, das war ich meine, oh, Hier ja. gibt's die Bombe. Ich wusste nicht, was es hier gibt. Okay, oh, ich, dann äh... lass mal wieder gehen. Was? Ja, es äh. wird halt... oh, das ist ja unerwartet. Das so unerwartet. Ich wurde ges... Übrigens, ich bin ich ziemlich ge... schlecht in dem Spiel. Das heißt, das wird ziemlich schrecklich, wenn ihr das bei mir ich seht. Wurde <lacht> oh, ja, und scamped. hier kann man im Gegensatz zu Whitley tatsächlich sterben. Ja, deswegen sollte man äh, ne. Alter also, du verwendest die Missiles, Ist das eine gute Idee? Ja. <lacht> oh! Er lebt noch. Ich dachte, er wäre tot. So, besiegt. Man kriegt nämlich sowieso, glaube ich, Leben und miss von ihm, von daher... Ja. Alter, ja. Okay. ich ja, schon. Hat sich schon gelohnt, glaube ich. Hm. Oh, ich weiß, wie wir... Das habe ich im Race geholt, diesen einen Beam. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ice Beam? Nein, das war, ähm, das war mit anderen Projektilen. Wir werden es irgendwann sehen. Das ist, ich glaube, das war im Lava-Gebiet. Vielleicht den charge -Beam? Auch nicht. Aber aktuell haben wir noch keinen charge Wir haben aktuell nur einen Beam. Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir die Bomben. Jetzt können wir auch mit den Bomben weiter voran. Und zwar äh, hier unten. Als ob das nicht geklappt hat. <lacht> <lacht> <lacht> äh, ja. Oh nein, es ist hier. Ach nee, ich wollte gerade sagen, hier ist es dunkel, aber beim Bildschirm hat sich nur so schwarz eingefärbt. <lacht> ich dachte, das wäre so, so stilisch. Ja, weil, weil man nicht ganz etwas drückt. <lacht> ja. Und hier sind nochmal Missiles. Äh, wo geht's gerade lang? Ich überlege gerade. Mal gucken wir mal kurz auf die Karte. Sollen wir vielleicht nach Grünster zurückgehen? Was gab's da? Warte, man kann doch, glaube ich, die Karte wechseln. Äh, uh, Map. Man konnte die. irgendwie die große Karte machen. Ist das nicht die. Ich habe keine Nein, Ahnung, ehrlich um. gesagt. Ähm. Um. Oh lol. LOL. Ja gut, ist ein bisschen schneller, nehme ich gerne mit. Uh, ja. Gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Uh, ich will versuchen nach oben zu gehen und doch nach links zu gehen. Weil ich weiß, man kommt da relativ früh lang. Und ja, man kommt da lang, man sieht's doch auf der Karte. Okay, sehr gut. Nur die Sache ist, ich teste das jedes Mal aus, ob man da lang kommt. Bei, wenn man das erste Mal an der Stelle vorbeikommt, aber man kommt noch nicht vorbei, weil man noch keine Bomben hat. Hm. So. LOL. Geht doch. Geht doch. <lacht> ja. Ja. Geht doch. Ich glaube man kriegt. Es geht. Ich glaube, wir kriegen jetzt sogar einen äh, Energy Tank, unseren ersten. Wenn ich. ...mich nicht irre. Könnte ja. sie nützlich sein, denn ich werde sie sehr schnell verschwenden quasi. Ja. Wir sehr schnell leer sein. <lacht> oh, beim Pflanzenboss. Wobei, ich, ich kam gut gegen, gegen klar. Mhm. Der kommt doch sogar gleich, wenn ich mich nicht irre. Oh nee man kann die... Man kann die... Warte, man kann die besiegen. Man braucht aber den Missal. Lol. Ja, das ist äh, Ich glaube, hier kann man speichern. Ja, man kann ja speichern. <lacht> <lacht> äh, hier, da, da, da muss was sein. Ich weiß, ich glaube, ich weiß, was da ist. Oh, das, das muss ich euch eigentlich zeigen, weil das ein wichtiges, was sehr wichtiges ist. Für unseren Spielverlauf, wenn ich mich nicht irre. Es ist das, was ich denke? Ja, es ist das, was ich denke. Ja. Ja. Merkt euch diese Statuen. Könnte sein... Der da oben ist in Smash. Der andere ist auch in Smash. Der andere ist auch in Smash, der auch in, Smash in der äh, Stage. Oh ja. Und so glaube ich als Item. Als, als helfer -Trophäer. Kann das sein? Ich weiß nicht. Kann sein. Ich habe auch keine Ahnung. Ach du Scheiße. Die sollte man nicht anschießen, weil sonst kommen da immer mehr Viecher raus. Oh Junge, wir können... Ich weiß gar nicht, welches Gebiet wir jetzt kommen. Ähm, ich habe, ehrlich gesagt, auch so keine Erinnerung mehr. <lacht> Oder nur sehr schmache. Ähm, ah, das ist ich das, weiß hier. Den Namen das ist nicht. das Pflanzengebiet. Ja, und ich glaube, das ist ein perfekter Abschluss für den Part. Daniel darf dann ab dem nächsten Part hier weitermachen. Und ja. Yay. <lacht> ich hoffe, euch hat die Pilotfolge gefallen. Und ja. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Schaut bei Daniel vorbei und... Oh. Ja, bis denne. Ciao.